Willkommen beim LectureTube Editor. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre LectureTube-Videos, die im Hörsaal aufgenommen wurden, selbstständig über Tuvell schneiden und veröffentlichen können. Rufen Sie den tuvell kurs Ihrer Lehrveranstaltung auf, für den Sie LectureTube über TIS aktiviert haben. Wenn das Menü auf der linken Seite in Ihrem TuVel-Kurs -Well ausgeblendet ist, blenden Sie dieses zuerst mit dem Menü-Icon wieder ein. Klicken Sie anschließend auf den Eintrag LectureTube, um zur Übersichtsseite Ihrer Videos zu gelangen. Videos, die mit dem LectureTube Editor geschnitten werden können, sind mit dem Scheren-Symbol Schnitt erforderlich markiert. Klicken Sie neben dem Video, das Sie schneiden möchten, auf das zahnrad und anschließend auf Video Schneiden. Dadurch gelangen Sie zum LectureTube Editor. Ihnen stehen folgende Tabs zur Verfügung. Cutting – um Schnittmarken zu setzen und zu verändern. Metadata – um die Daten des Videos, wie den Videotitel oder die Namen der Vortragenden, zu bearbeiten. Beachten Sie, dass nicht alle Metadaten, die Sie hier sehen, für die Userin sichtbar sein werden. Finish – hier können Sie den gewünschten Workflow wählen, mit dem das Video mit den gesetzten Schnittmarken auf dem Server verarbeitet und anschließend veröffentlicht wird. Wir wechseln zum Tab Cutting, um das Video zu bearbeiten. Stellen im Video, die keinen Sound haben, werden automatisch zur Löschung markiert. In diesem Fall müssen Sie diese Stellen nur prüfen und das Video anschließend veröffentlichen. Sollten keine Segmente zum Löschen markiert sein, weil das Video durchgehend ein Audiosignal hat, dann müssen Sie die Schnitte selbst setzen. Das schauen wir uns genauer an. Es empfiehlt sich, das Video vorne und hinten auf die tatsächliche Länge des Vortrags zuzuschneiden. Des Weiteren können Sie Pausen und beliebige Segmente aus der Mitte des Videos zur Löschung markieren. Dies können Stellen sein, in denen keine Inhalte vorgetragen wurden, oder die Sie nicht veröffentlichen möchten. Um das Video vorne zuzuschneiden, gehen Sie wie folgt vor. Wählen Sie den Beginn Ihres Vortrages auf der Timeline aus und klicken Sie auf den Button Cut, um einen Schnitt zu setzen. Markieren Sie nun das vordere Segment zur Löschung. Dazu klicken Sie in das Segment rein und anschließend auf den Button Delete. Gehen Sie genauso vor, um das Video hinten auf das Ende des Vortrags zuzuschneiden. Um Pausen aus der Mitte des Videos zu entfernen, setzen Sie jeweils zu Beginn und Ende der Pause einen Schnitt. Markieren Sie anschließend das Segment zur Löschung, das von beiden Schnitten umschlossen wird. Falls Sie ein falsches Segment zur Löschung markiert haben, können Sie dieses mit Restore wiederherstellen. Die Buttons Merge Left bzw. Merge Right dienen dazu, gesetzte Schnitte bei Bedarf wieder zu entfernen. Dies geschieht, indem das aktuelle Segment mit dem Segment links bzw. mit dem Segment rechts davon zusammengefügt wird. Wenn der Slider Preview Mode aktiviert ist, werden herausgeschnittene Segmente beim Abspielen des Videos übersprungen. Damit sehen Sie eine Vorschau des geschnittenen Videos und können dieses gegebenenfalls weiter anpassen. Wenn Sie mit der Verarbeitung des Videos fertig sind, klicken Sie auf Finish im linken Menü des LectureTube Editors. Mittels der Option Save Changes können Sie Ihre Änderungen speichern und das Video zu einem späteren Zeitpunkt weiter bearbeiten. Mit Discard Changes können Sie Ihre vorgenommenen Änderungen wieder verwerfen. Wenn Sie hingegen das Video mit Ihren Änderungen veröffentlichen möchten, klicken Sie auf den Button Start Processing. Dadurch wird Ihr Video auf dem Server verarbeitet und zur Veröffentlichung freigegeben. Ihnen stehen folgende Optionen zur Verarbeitung Ihres Videos zur Verfügung. Publish Side by Side, Camera Right. Wählen Sie diese Option, wenn das Video mit einem Side-by-Side-Layout im Hörsaal aufgenommen wurde, bei dem durchgehend das Kamerabild rechts abgebildet ist und der Input links. Die Option Publish Side-by-Side -Side Camera Left ist geeignet, wenn das Video mit einem Side-by-Side-Layout im Hörsaal aufgenommen wurde, bei dem durchgehend das Kamerabild links abgebildet ist und der Input rechts. Publish HD Recommended. Diese Option ist die richtige Auswahl für alle anderen Layout-Einstellungen im Hörsaal. Dies trifft auch zu, wenn das Layout während des Vortrags im Hörsaal geändert wurde. Wenn Sie sich unsicher sind, welche Option die richtige ist, wählen Sie ebenso Publish HD Recommended. In diesem Beispiel befindet sich das Kamerabild auf der linken Seite. Daher wählen wir die Option, Publish Side by Side Camera Left. Nach Auswahl des Workflows klicken Sie auf den Button Start Processing, um die Verarbeitung des Videos beginnen zu lassen. Nachdem diese erfolgreich abgeschlossen ist, ist das Video für Sie in der LectureTube-Serie der Lehrveranstaltung verfügbar und kann somit auch im entsprechenden Tuwell-Kurs als Serie oder als Einzelvideo eingebunden werden. In der Anleitung LectureTube-Serien und Episoden in Tuvel einbinden, wird gezeigt, wie Sie Ihre LectureTube-Serie in Ihrem Tuvel-Kurs einbinden können. Viel Erfolg beim Schneiden Ihrer Videos wünscht Ihnen Ihr LectureTube-Team!